Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Tutorial Video. Heute wollen wir eine LED pulsieren lassen, also dass sie langsam heller und dunkler wird. Verschiedene Helligkeiten an einer LED kann man durch verschiedene Stromstärken erreichen. Zum Beispiel bei 4 Volt ist sie dunkler als bei 5 Volt. Das Schlechte ist nun aber, bei einem Mikrocontroller wie dem Arduino geht das nicht, da der entweder nur 5 Volt an oder 5 Volt ausschalten kann. Deshalb brauchen wir die Pulsweitenmodulation, auch PWM genannt. Damit lassen wir eine 5 volt Spannung an dem jeweiligen Pin ganz schnell pulsieren. Das bedeutet, dass sie im Millisekundenbereich an- und ausgeht. Bei einem hohen PWM ist das Signal nahezu durchgehend. Bei einem niedrigen PWM ist das Signal kaum vorhanden. Dadurch erreichen wir bei einer LED etwas ähnliches, als würden wir die Spannung variieren. Nun können aber nicht alle Pins des Arduinos damit umgehen. Die Pins, die PWM unterstützen, sind gekennzeichnet mit so einer kleinen Schlangenlinie, wie man sie auch hier sehen kann. Der Aufbau des heutigen Tutorials ist auch ziemlich einfach. Es ist einfach eine LED an den 9-Volt-Pin angeschlossen mit einem Widerstand von 100 Ohm, da ich eine blaue LED benutze. Geht es auch schon ans Programmieren. Wir öffnen erstmal unsere Arduino-Software. Das erste, was wir machen müssen, ist, die einzelnen Variablen zu definieren. Erst wollen wir mal den Pin definieren von der LED. Also Integer, LED ist gleich 9. Dann brauchen wir doch den Integer Helligkeit. Der ist gleich 0. Und wir brauchen den Integer Fade-Schritte. Und der ist gleich 5. Das ist halt die Schnelligkeit, wie schnell die LED pulsiert. Nun müssen wir erstmal den Pin-Mode bestimmen, wie immer. Pin Mode von der LED ist wieder ein Output. Und wir gehen jetzt an richtigen Teil des Programmierens erstmal dran. Und zwar startet es mit analog write, da wir ein Signal ausgeben wollen, das nicht 5 Volt ist, sondern wir wollen PWM benutzen. Deswegen sagen wir analog write LED, Komma, Helligkeit sodass auf dem Pin 9 die Helligkeit Helligkeit geschrieben ist. Dann sagen wir noch Helligkeit ist gleich Helligkeit plus Fade-Schritte. Damit wird die Helligkeit bei jedem Programmdurchgang um 5 erhöht. Dann sagen wir eine Delay von 25. Was ein sehr kurzer Delay ist. Nun schreiben wir if und dann Helligkeit. If bedeutet wenn, also wenn die Helligkeit 0 ist oder, und dieses Zeichen bedeutet oder, das macht ihr, wenn ihr Alt-Gr und die Taste neben Shift drückt oder Helligkeit. Ist gleich 255, weil das der Maximalwert von Analog Write ist, dann soll er die Fade-Schritte umkehren. Das Fade-Schritte nicht mehr Fade-Schritte, sondern Minus-Fade-Schritte. Dann wird nämlich hier Helligkeit minus Fade-Schritte gemacht. Zum Beispiel, wenn es dann 255 ist, geht es auch 250. Und dann 245 und so weiter. Wenn es aber 0 wieder angekommen ist, wechselt Minus-Feldschritte dann zu Plus-Feldschritte, weil Minus und Minus ja Plus ergibt. Dann ist es wieder Helligkeit 5, Helligkeit 10, 15, 20 und so weiter. Nun müssen wir aber die If-Schleife auch wieder schon beenden. Machen wir einfach mit einer geschwungenen Klammer zu. Und nun können wir es auch schon auf den Arduino hochladen. Was ich jetzt vergessen habe, ist einmal hier, das hier. Nun sehen wir, dass die LED pulsiert. Das sieht dann so ein bisschen so aus, wie wenn man zum Beispiel einen Laptop zuklappt und der im Standby, wo das ist, ist meistens so eine kleine Status-LED, die auch so pulsiert. So schreibt man so ein Programm. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann und ciao!